Time Machine vermutlich. Achso. Nee. Hä? Was machst du? Schnell noch rüber und zur Not einfach weiter über Rot. Doch weil Karma dich sonst nagelt ans Brett, sind wir kurzerhand mal nett. Hier kommen eure Fails, meine Freunde, aus denen wir glücklicherweise für die Zukunft etwas lernen können. 2, der Nachmittag mit ich hätte erwartet, dass du ein Baguette unter Arm hast, <lacht> lieber Jörg. Na, ich sag ja, ich, Fremdelein bin ich mit der französischen Sprache. Während die einen mutig glauben, die Ampel noch bei Gelb zu erwischen, kicken die anderen kurzerhand auf die falsche Ampel und, äh, ja. Obwohl er eigentlich ganz woanders groß geworden ist. Erstmal schönen guten Tag, Horst Rubisch. Hallo. Schön, Man verbindet dich so sehr mit dem HSV, obwohl du in Anführungszeichen nur fünf Jahre hier, richtig, ne, gespielt hast. Weil Ach, soja, okay. blöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö <lacht> Ja. Und, äh, was? Uiuiui. Also an sich lacht man da peinlich berührt drüber hinweg, kenne ich gut. Aber das ist saugefährlich, auf einer Schnellstraße mal eben stehen zu bleiben. Nur gut, dass du das so schnell gerafft hast. Also Ich bin kein Fahrlehrer und ich behaupte auch keiner zu sein, aber eins weiß ich sicher, einer der Lieblingssprüche meines Fahrlehrers war es mir auf der Autobahn zu sagen, sag mal Leon, äh, beleg mir das nur ein? Ich so, hä, äh, was denn? Na, hab nur ich gesehen, dass er da vorne gebremst hat oder was? Äh, nee, wieso? Na, warum reagierst du nur dann darauf nicht? Nicht nur glotzen, mitbremsen. Hier hat zwar der Fail eines anderen mitgewirkt, weil der Abstand eher mau ist, aber genauso failt unser Einsender und lässt sich nur fallen, statt sofort durch Bremsen den Abstand wieder zu korrigieren. Zack, Stauende aus dem Nichts. bringt der Warnblinker vom Vordermann auch nicht mehr. Den verdeckt unser Auto sowieso und da der Warnblinker vom Hintermann schlagartig mit hohem Intervall ansprang, kam das sicher durch die starke Bremsung. Der dahinter muss noch stärker bremsen und irgendeiner schafft es dann einfach nicht mehr. Naja, ganz ehrlich, was haben die Menschen noch erwartet? Ja, was dabei rauskommt, wenn man dem Affen das Autofahren beibringt, wa? Lautet dich mal in den Kommentaren, ob du selber schon mal über eine rote Ampel gefahren bist. Würde mich mal interessieren, wie viele Neins und wie viele Ja's da ehrlicherweise zusammenkommen. Dieser Unterschied ist auch herrlich zu hören. Der Affenfahrer so gar keine Reaktion. Anne hingegen mega selbstkritisch und verzweifelt. Ja, alle Dude Anne. Also passiert leider, Menschen machen Fehler. Oh Danke für deine Videos und pfleg mal schön unseren Dialekt weiter. Ich danke dir, Norbert, ja, für die 20 Euro. Sag mal, das ist ja wohl, also, davon liegt mir erstmal 10 Döner holen. Ah ne, das ist ja, die Zeiten sind ja vorbei. Aber ich, dafür liegt mir erstmal einen Döner holen. Hochkrass, krass, dass da jetzt jemand aussteigt, ja, und mit Anne äh, absolut gar nichts macht, sondern einfach nur weggeht. Achso, dachte, das ist jetzt so ein Road Rage oder so, von wegen, hä, wie dumm kann man sein, das war rot, alter! Würde jedenfalls in Berlin klassischer Dienstagabend sein. Chris, da läuft gleich einer über die Ampel, ja. Also beim Abbiegen aufpassen, sonst meckert er nämlich völlig zurecht. Ich hab den nie gesehen. Na, mehr als dich aus dem Off vorwandelt, kann ich leider auch nicht. Kick an, heute mal aus der Sicht eines Geisterwarers. Naja, also übertreiben wir mal nicht, aber eine Haltelinie vor dem Hütchen wäre schon hilfreich gewesen. Eher, nun stehst du halt sehr ungünstig da und hast echt Glück, dass nicht direkt jemand entgegenkommt. Äh, ja, der könnte jetzt hier rein wollen, wa? Äh, ist halt blöd, ihr Laufen, besser als jetzt noch über Rot. Äh, äh... Es wollte gerade für die Und bitte, liebe Zuschauer, solche Videos sollen durchaus auch mal zeigen, was nicht so optimal verlaufen ist. Ja, das heißt ausdrücklich nicht, dass wir hier irgendwelche Hassparolen lesen wollen. Gerne könnt ihr Tipps zu besserem Verhalten geben, Hinweise dalassen, aus denen auch unsere Einsender lernen können. Aber situativ selbst zu entscheiden vor Ort ist nun mal nicht immer so easy. Wir kennen ja auch nur die halbe Wahrheit. Ob hinter uns schon der nächste war, wer weiß es. Ging nochmal gut aus, ja, die verstecken sich gerne hinter der Fahrzeugsäule. Ich muss schon sagen, das häuft sich natürlich, ja dadurch, dass ich so viele Zusendungen bekomme, finde ich aber mutig, wenn man es doch zeigt. Man kann daraus nur lernen, dass Gelb eben heißt bremsen und nicht beschleunigen. Zebrastreifen bremsbereit sein, denn die laufen auch manchmal einfach so los und verlassen sich drauf. Tja, Linksabbieger sind echt das letzte, also sollten sie sein. Als letztes fahren sollten sie, aber hier erst am Vordermann orientiert, dann wurde der Gegenverkehr langsamer, Verdacht auf rote Ampel, aber nee, falsch gedacht. Let's go! Mit dem achten auf die falsche Ampel hatten wir ja mit Grünlicht bei Tag, jetzt ist es Rotlicht bei Nacht, sehr üble Kombi, wenn du Pech hast. <lacht> Oh, wohl, <laughs> Wenn man nur dit sieht, könnte man meinen, sag mal, Lucia, hast du überhaupt einen Führerschein, ey? Aber Lucia fuhr viel Autobahn, dann bist du kurzerhand auf der Landstraße und aus zwei Spuren macht plötzlich nur noch eine. Peinlich genug, dass man das erst spät checkt. Direkt wieder durchstarten wollen, damit es nach hinten nicht so eng wird. War ja leider auch keine gute Idee, weil da wird abgewogen. Aber so schnell kann es gehen, vom Kopf her umzuschalten nach der Autobahnabfahrt, ist echt schwer. Jetzt fahre ich ein deutlich schnelleres Auto als zuvor und auch da noch mit Automatik, da bist du plötzlich in der Stadt bei 70 und denkst nur so, hä? Äh, Fühlt sich einfach Null so an, Alter, naja. Die Sonne kann echt gemein sein und manchmal, da verstecken sich Karren auch hinter der Sonnenblende, also wie man's macht, man macht's falsch. Ach, sorry. Sorry. So, kommen wir zum dümmsten Einsender der Folge und nochmal zum Thema am Vordermann orientieren. Der macht einen U-Turn, ich aber nicht. Ja, äh, Welche Welchen, nee, äh, welcher, wo ja. ging's da? Time Machine ja. vermutlich. Ach so. Nee. Äh, was, machst was, du? Machst du? was machst du? Was macht du? Eben Stein. Ja, Scheiße, machst du. Müde, genervt, unaufmerksam. Da kann sowas mal passieren. Sollte es aber nicht. Da wären wir wieder bei dem Thema. Ich fahr dem einfach stumpf hinterher. Richtiger Herbstliefer. Kann wir das rein. mal bitte speichern? Das äh, ja. ist ein richtiger ja. Fehler. Ja. Alter. Ja. So, das letzte Verkehrszeichen, 328, Nothalte und Pannbucht, hatte ich gefragt. Was, was, was, heißt denn das? Das ist ein Verkehrszeichen, was zeigt, da kommt eine Nothalte und Pannbucht. Ja, gern geschehen. <lacht> nee, also, da stellt ihr euch nicht hin, nur weil er mal kurz pipi müsst. Da stellt ihr euch hin, wenn ihr eine Panne habt oder richtig hart kotzen müsst. Oder ey, euch ist nicht gut, dann kann man da mal kurz. Also, wirklich kurz, ja, möglichst nicht lange aufhalten. Aber wenn mich jetzt jemand auf Landstraße überholen will, ja, und der gibt mir von hinten Lichthub und zieht rüber. Ist das nicht voll der Pöbler, oder macht er da sogar was richtig? noch was für euch. Ja, yeah. könnt ihr einmal abonnieren. Ja, und hier in der Playlist habt ihr noch mehr von dem Müll, den ihr eben schon gesehen habt. Aber anders. Ne?